Computational Thinking mit BBC Microbit Heute lernst du, wie du ein Programm für den BBC Microbit speichern und mit anderen teilen kannst. Um ein Programm teilen zu können, muss dieses vorher veröffentlicht werden. Klicke dazu in der oberen Menüleiste auf das Teilen-Symbol. Dort wirst du darauf aufmerksam gemacht, dass du dein Programm zuerst veröffentlichen musst. Klicke dann auf Projekt veröffentlichen. Dein Programm bekommt nun eine eindeutige URL zugewiesen. Nun ist dein Programm veröffentlicht. Diese URL kannst du nun nutzen, um dein Programm mit anderen teilen zu können. Zusätzlich hast du in der Entwicklungsumgebung auch die Möglichkeit, dein Programm in Form des Codes, des Editors oder des Simulators in eine Website einzubetten. Ein Klick auf das Diskettensymbol unter dem Programmnamen bewirkt, dass das Programm als hex heruntergeladen wird.